Hi und Willkommen, mein Name ist Dani Bro LP. Und ich bin Metal Mario Bro Star Und wir begrüßen euch zurück zu -Force. Bro BRO-Force! Yeah! Ich muss flexen! Ich hoffe, du hast es auch getan, mein Bro Ja, natürlich so. Ja, ja, wir sind stehen im bei level 13 weil jetzt irgendwie alles voller aliens ist ja. Wieso denn auch nicht ich meine, erst haben wir terroristen äh, aus dem weg geräumt, jetzt hauen wir aliens auf die fresse ja aber jetzt noch mal die so, perfekt perfekt unser mittagessen ist bereit yeah. und später aubergine das schönes hawaii fremdartiges sinn macht es innerhalb unserer grenzen weit entfremde schon gelernt glaub schon. Ja. ich glaube schon ähm, ich habe übrigens ich äh, habe übrigens mal in den achievements mal geguckt es gibt ein achievement das ist so übelst krass man muss das spiel abschließen ohne zu sterben ja beiden Ge gesehen ja. Das ist schon ein bisschen krass ich glaub, Okay, mein Kollege ist hier reingesprungen in die Kreiswegen. ist einfach so reingesprungen. Ja. Oh mein Gott, du bist der Auserwählte! Oh nein! Oh nein. Ich bin gestorben, aber ich habe noch Leben. Er ja, schießt. Oder auch nicht. Aber, aber da war ein Wege, ah. Oh. Du hast mich hier tot getrieben. Hey, weil, weil du hier die ganzen Geschoss abgewehrt hast. Ja. Warte mal. Der Kreissäge hat dich berührt. Warum bist du doch nicht tot? War noch zwei weit entfernt ja man merkt das spiel ist äh, echt nicht glitchfrei aber hey du was? hast den da unten ach das ist eine kreisdecke oh ja. mein gott hast du das gesehen ja ach das halt sind hunde, hunde. Ja. Ja. ich dachte wir kämpfen gegen aliens wollte ich auch gerade sagen ich habe auch noch keine aliens gesehen Ich glaube, da ist nichts weiter. Ich glaube, es soll lieber weitergehen. Sicher. Oder da lang. Ah, da sind ja ihr jetzt. Haben gerade von euch gesprochen. Na, ich glaube, da muss ich rüber. Na, gehen wir nach oben lang. Oben oh, müsste ich ja. meine, über den Wolken... Oh mein Gott, ich lebe wieder. eine Sache. Ach, ich lebe nicht mehr. Aber da, das... Yeah. Bin He-Man. He-Man verprügelt Aliens. Was überhaupt nicht der Fall ist. Ich habe keine Ahnung, was stimmt. Ja. He-Man nie gesehen. Das war der Meister des Universums. ja He-Man Master of the Universe. Oh Sack. Ah. Ich glaube, hast mich gerade indirekt mit dem Ding gekillt. Es tut mir leid. Erstmal hole ich dich wieder. Oh Schwerter. Mehr Schwerter. Die Welt oh. braucht mehr Schwerter. Oh, Gott. Oh, Gott. oh Oh mein Gott. Ah. Ah. Nein. Was? Du bist tot? Warum bist du tot? Ich ja. Ich glaube jetzt das Ende. Aber auch. Ah, ich bin schon wieder vom so Tank gelandet. Nein! Äh. Da oben ist das Ende. Ja. Aber leider ist da eine Kreissäge. Was machen wir denn jetzt? Ey, ich habe eine Idee. Ich spring von da aus hoch. Ja, genau. <lacht> okay. ran. Das ist. mein noch dass doch nicht. Ja. Ja, ich nicht. immer noch bis zum nächsten Tag Ja, ich glaube auch, ich meine auch, aber ich habe da nie drauf geachtet. Hilfe, bitte. Ja, außer wir haben also natürlich sein. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, es können doch noch nicht alles sein, es müssen doch noch mehr Bros geben. Da auf, gibt's immer irgendwo einen, Bro. Ja! Yeah! Good uh. der time, Bro! So wild, Tokyo Tokio Tamari! Ah, oh, schöne Frisur hat der eine. <lacht> den ich den Dynamit angemacht habe, völlig. Yeah! Oh? Hell yes! Hey, jetzt? Auch. Wann bist du da rein? Das ist eine gute Frage. Ich wollte einfach rein. Ich wollte den, den guten Tag sagen. Warum hast du dann Truta hingeworfen? Hm, weil ich Hunger hatte. Hm. Den? hm. Ich jetzt. Ich weiß nicht. Hast du schon mal Truta gegessen? Ja. Wie ist Truta eigentlich? Ich habe, noch nie gegessen. Das schmeckt wie Hühnchen, nur ein bisschen weicher finde ich. Nob so ich ich hätte jetzt eher kräftiger im Geschmack gerechnet. Oh, ja, vorsichtig, ich wollte gerade sagen, du hast doch noch eine ja, zweite Kreissäge. Ich hätte es lieber als äh, Hähnchen, ehrlich gesagt. Geschmack, ja. Alter, ah. ja, äh, Digga. Oh, Mr. Bro! Oh, ich bin noch eine Banane treiben. Ja. Also, ich hab Feuer! Ich hab das Ja, Mr. T. verwendet einen Flammenwerfer. Ah, oh, oh Gott. Ja, und jetzt bist du tot! Uh. Okay, dann beginnen wir weiter. Da ist da oben was. Aua. Da oben, ich wusste, dass da oben eine Geisel ist. Ja. Yeah. Oh, Nein. Ah! Nein! Die Säge ist mir auch auf. Ich bin, Ich bin einfach reingesprungen. Ja, ich bin es wieder. Sie schwarzen, Digger. Ich kann niemand auffallen. Gut <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> goodbye. Woher schaffst oh, du? Wo wurst du her? Schaffst du? Ach <lacht> nicht so schnell rausgekommen. <lacht> Goodbye. Ja, yeah. aber weiter. Ich bin noch von diesen Regen. Ich meine Denorme, du, oh. Oh, okay, halt. oh, du kannst meine nicht durch! Woah, du ah, ah, ah, ah, ah, <lacht> oh nein jetzt bin ich nicht mehr so schwarzen nigger Oh, ich glaube das, das ist mein favorite Bro. Ja, ich glaube auch <lacht> Here, come with me if you want to leave <lacht> Ich frage mich, ob dieses Alien unbesiegbar ist, weil ich glaube, irgendwie sind es keinen Schaden. Ey, wir haben es geschafft! Three, Oh ich bin Robo, ich bin strobo kopf okay, oh, Sind ja auch noch Theoristen? Tun ich mit den Alien zusammen. Kein Wunder da! Ich bin tot! Oh nein! Und du bist He-Man. Das heißt Kohlen! Aber was war das denn bitte? <lacht> Die laufen vor dem Auto weg? Das ist ja. da nur ein Gefühl mit Bomben? Yeah! Ui. Ey, den, den, den mache ich auch mit dem Schwert. Jetzt ja, kann ich nur das machen. Kannst du auch den hier? Oh! Na, no, na. No. Wow! Was ist das denn? Hm, okay. Ah, ah, ich ich glaube ich glaube ich, glaub, ich weiß was ist. Das ist glaube das ich das diese Alien Fer die wir beim letzten Mal irgendwie bekommen haben. Oh nein, wir sind tot. Ja. Three. Oh, ja, da war eine See, ja, Ja, genau die. Ja, genau die. Weiß egal, da bin ich ja wieder. Ja, yeah! <lacht> <lacht> <lacht> Einfach alles wegschießen, da was nicht hieb und fest ist. <lacht> ich hätte mir gedacht, das sind Pheromone ja, für die Aliens, die wir bei dem letzten Spezialeinsatz bekommen haben, weißt du ja. noch? Ja. <lacht> <lacht> Oh, ja. jetzt geht's. Komm rein. Okay. Episches High-Five. Yeah! Komm mal Auto. Jetzt ist ja, wir sind unterbezahlt! Hä? Oh, der auf dem Weg. Hey, we did it! Yeah! yeah. Oh, fünf mehr Rettung so, zum nächsten. Oh. Ich steht gar nichts. Also bei mir steht es da. Oh, ich bin Mr. T! Mr. T. Da ist einer. Ich da der eine. Ich bin der Auserwählte. Oh mein Gott, ich, ich bin Agent J. Passt ja perfekt. Keine Ahnung, wie ich dem Schwachsinn ausgleichen konnte. Du tot. Oh, ja. Karten, der Sicherheit, ja. ja. ja. ja. das war knapp. knapp. Wer will ich das auf so ah. der haben. Ich glaube, ich habe glaub, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe seine Bewegung so langsam raus. Ah, direkt auf uns neuer job und bros 7 war mal wie viel spieler du hast ja oh, Mann. <lacht> also an also an einen helden müsste ich tatsächlich noch denken hey, äh, kennst du steven siegal ne? ja. ja der der bekannt ist für seine kirchebrecher schicksal und seine oh. Seine Messertricks. Three, two, go, go, go. Oh ja, oh, Könnte das, das, das vielleicht irgendwie eine Anspielung auf Steven's Egal sein? Ich bin mir nicht sicher. Alter. Ich, ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Bleib jetzt da einfach mal stehen. Ich kann ja da no man, bro. Ah, scheiße. Okay, den das deiner. Mach den anderen. <laughs> Nein! Nein. Ja, warte mal. Oh, ich bin ein MacGyver. Wo ist denn da wegkommt so blöd das, du verwandelst das Ding da. so so oh. oh. nein ich glaube da oben war das Ende gewesen okay Nein, nochmal! Nein, ich bin tot! Ich lebe dich, ja. Hey! Der, der kam aus nichts! Okay. Ah. <lacht> Nein! Nein, Aber, ja, wir haben es gespuckt! Ich wollte nur den Rest geben. Yeah. Ja. Das so Start so genau. Ja. Bye. Aber Lass mich rein, ich glaube, dass dieser Wurm glaube ich ja unser Boss ist. Ja. Ja. Ich hab's irgendwie so im Urin. Mann. Mann, Mann. Ich bin tot. Nein, warum? Ich habe keine Ahnung. Das ist einfach passiert. <lacht> Na eben stehen bleiben, was ich wie seine der Mann ist okay. Yeah. Ich glaube, ich check mal zum Bank, ich sicher. Ja. Ja. Ja, noch ein zweites Leben. Da kommt er doch mal. Ja, er ist er ist als Terror Crawler. The collection of, of Alien Fred. Nein. Der oh God. Sein. Der hat Raketenwerfer. Ach. Diese verdammten Terroristen. Okay. Genau. Halt, halt ihn mal so ein bisschen hin. Ich kann ihn, glaube ich, hier... Nein! Ah, oh, Ich ihn fast, ey. Oh, er ist down. war oh, ja, einfach. Ich habe ihn die ganze... Ich muss sagen, das, das war ein ziemlich einfacher Boss. Wir sind in Amazon, in den Wäldern wurden ausserdem Extremisten gesichtet. Macht sie unterirdisch. Yeah. Bedrohungsmeter Holunder. Also sollen jetzt noch kommen? Also, was sollen nach Holunder noch kommen? Als als das Heidelbeer als nächstes? <lacht> McGrover! Ja, ich bin McGrover. Ich baue meine Bombe Und das ohne Tic Tac. Oh, oh. oh mein Gott! Diese ganzen Explosionen! noch mehr Sorgen um oh, die Säure! Oh. Oh. Ah! Ja genau das! Ich kann werfen. What? Was? auch immer das war, es war ziemlich cool. Wow. Wow. Oh aliens, Alien, Alien, von beiden Seiten. Au! Das war Aliens überrannt! Wow. Vom einen schwarzen der zum nächsten. Das Ende? Nee, noch nicht. Okay. Au! Hoppla! Yeah! Und auf ihn. gibt gibt's in meinem Zeitalter nicht. Oh, mit Gra Granatwerfer. Oh, Mann, das ist kacke. Ich schieße sie so gern mit Granatwerfern. Oh. Kann man, kann, man nicht, kann man viel weniger kaputt machen. Ja, kannst du den am Leben lassen? Soll die nicht am Leben lassen? Warum soll ich jemanden am Leben lassen? Oh, oh, oh mein Gott! Mr. T kämpft gegen Aliens. Oh. Jetzt man kennt es ja, ne? Ja, ich erinnere mich auf wieder Folge vom A-Team. Ja. Und Mr. T gegen ein paar Aliens gekämpft hat, die es mit Terroristen zusammengetan haben. Ja. Das wird das wird ne, eine Spezialfolge vom A-Team sein. So du! sogar. Beweg mich schneller als mein Vorgänger. Skinny Ja, unten Ja. Die einen leuchten oben, die anderen leuchten unten. Hey du, ich. Tschüss. Ja. <lacht> Bis dann. War schön mit dir. Ja. du fliegst ja. Let's go! steigt hin, Mein, mein größter Feind. Oh, okay. oh, ich bin Rambo. Yeah, ich bin Rambo. Und ich bin Säure. Ich, ich wurde vom Stein getötet. Oh nee. Oh, du bist Agent J! Ja, sonst geht er. Ja, so, ja du! Oh, ich, ich wurde vom Alien zerkratzt. Personal. Eigentlich müsstest du jetzt zu dem Alien sagen, so, Du kommst vom Planeten! E. git Das habe ich nie gesehen bei dem Black. Um, ah, die, Fil die Filme sind super! Die musst du dir ansehen. Hm. Viele Filme, oh, sieh ich gesehen, die auch vorkommen. Ja! Oh. ja. Nicht aber schon wieder. ich habe hab terminiert haben gesehen ich tatsächlich ich habe glaube ich nur ich habe aber auch nicht oh, alle gesehen oh. äh, oben ist glaube ich ja äh, auch, auch noch ne eine geist nein <lacht> ich glaube <lacht> umbau ich glaube oben, ja oben ist auch noch eine geißel wo plus 1 steht oh. das ding ist wie kommst du da hoch mit ja, einer menge fantasie, fantasie. Warum hatten wir gerade den gleichen Gedankengang? Äh, ne, da komm ich glaube ich nicht hoch. Schade. So, oh, oh, er ist vielleicht nach oben reiten. Nein. Nein. <lacht> Rest in peace, bro. Rest in peace, bro. Ich meine, wenn man ja bedenkt, dass Steven Seagal ja sogar ein eigenes äh, eigenes Spiel auf dem Super Nintendo hatte. Ich glaube, damals hatte jeder irgendwie ein eigenes Spiel. Ja, sogar Steven Seagal. Ich meine, auf der kinderfreundlichen Konsole mit den kinderfreundlichen Spielen. Ich bin tot, aber ich habe noch zwei Leben. Oh, du bist Machete. Wow, Machete, den Film habe ich gesehen. Ey, das ist ein richtig cooler Film. Deshalb würde ich so wow. ein Typ, der läuft wirklich die ganze Zeit mit einer Machete durch die Gegend. Es gibt auch noch einen zweiten Film, ich glaube, Machete Kills. Oh. Oh, ich dachte, hier sind irgendwo Ding. Ich habe äh, wow. den einen habe ich ja gerettet, oh mein Gott. Ja, das ist was für ein Ding. Nice. Oh, da liegt es. Ich. ich habe ein bisschen. Ja, du armes, armes Büstchen. Jetzt, jetzt, ne Wurst. Nein! Nein. Ich. Haben. Da Aua, ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist Wir Das ist nicht. Das ist nicht. Das Weil wir haben ja. Minuten. Three, two, ja gut, okay, dann geht's hier direkt weiter. Ja. direkt weiter da habe ich oh, nämlich mein immer Ding so mal gemacht, anstatt immer die ganzen Level zu machen. Okay. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge so. oh. Ciao. Ciao.